E Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen heute mal Dead by Daylight. Es ist immer noch Wochenende, ich bin gerade noch am Vorproduzieren. Ich habe ja gesagt, dass ich ähm, versuche, für die Woche so ein bisschen was vorzuproduzieren, ähm, damit auch in der Woche noch ein bisschen was kommt. Wie gesagt, wir haben gerade Samstag und ähm, ja. Ich habe jetzt äh, nicht so viel vorproduziert, also bis jetzt noch nicht, ähm, aber ich hoffe oder versuche zumindest diese Woche jeden Tag ein Video zu bringen. Wenn es nicht klappt, tut es mir natürlich leid, ähm, aber ja. Genau, wir spielen heute auf jeden Fall Dead manche Leute kennen das Spiel vielleicht, manche nicht. Ähm, das Spiel ist auf jeden Fall alterseinstufung 16 bzw. 18, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also wer ein bisschen schreckhaft ist, der sollte auf jeden Fall jetzt ausschalten, denn ähm, das könnte etwas ähm, ja, für manche Leute vielleicht nicht gerade geeignet sein. Ich muss mir mal ganz kurz noch den zweiten Kopfhörer reinstecken, damit ich auch das komplette Feeling hier habe. Also wie gesagt, wir können rennen, wir können schleichen Wir sollten aber schleichen erstmal Ich sehe aber noch keinen Wir rennen jetzt mal erstmal vor Ähm, okay Okay, da ist auf jeden Fall einer von uns Wir sind die Überlebenden und Ich, hö ich höre schon was Okay, nein scheiße Die, die, ähm Die haben mich gerade verraten Ähm, ich muss versuchen einen Generator zu finden und den muss ich Den muss ich reparieren ich habe jetzt auch keine Facecam drin, weil ich meine, irgendwie. Da sieht man eh nicht viel. Okay, ich sehe aber gerade keinen. Aber ich höre sie. Ich glaube, es ist die Norse. Nein. Geh weg. Ich höre sie singen, das ist doch nicht die Norse. Es ist die Hasenfrau. Ich höre sie singen. Das ist nicht gut. Aber es ist auch nicht gut, an der gleichen Stelle die ganze Zeit zu stehen. Okay, das Singen ist leiser geworden. Können wir ein bisschen vorrennen. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, aber wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie an den Generator kommen. Vielleicht können wir den hier reparieren schon mal. Ich werde mal ganz kurz mit dem Werkzeugsatz das machen. Das geht ein bisschen schneller. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir müssen auf die Geräusche hören von der. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir nichts kaputt machen an dem Generator. Ich wir, mal, das klappt. Der Generator läuft schon mal. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das müssen wir schaffen jetzt, Leute. Er ist schon mal auf halber Strecke. Ah! Das war jetzt belastend. Jetzt ist sie hinter mir. Ja, okay. Das war jetzt ganz schlecht. Okay. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Nein, scheiße, sie hat mich, ja, sie hat mich. Ja, gut abgehängt. Aber sie ist immer noch hinter mir. Leute, wir müssen das schaffen. Komm schon. Oh nein, das war... Hallo, hallo. Sie hat mich blockiert. Das ist nicht ihr Ernst, oder? Sie sind mich blockiert. Oh mein Gott. Wir müssen wiggeln. Leute, wir müssen wiggeln. Ich mag die nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Weil die singt so komisch die ganze Zeit. Ich mag das überhaupt nicht. Komm. Lass mich, lass mich. Ja, perfekt. Ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance. Ich habe noch eine kleine Chance abzuhauen. Komm schon, komm schon, komm schon. Gleich bin ich da raus. Ja. Okay. Komm schon, bitte. Lass mich entkommen. Ich muss ein bisschen verschwinden jetzt. Weg. Weg. Oh mein Gott, bin ich scheiße gerade. Sie ist schon wieder direkt hinter mir, Leute. Keine Chance. Ja. Gut. Dann hat sie mich jetzt auch. Ich mag sie überhaupt nicht, weil sie kann Pfeile halt schießen und so. Ist mega unfair. Aber diese Geschichte von dieser Frau ist ziemlich traurig, wenn man sich die mal durchgelesen hat. Ich weiß gar nicht, ob man sie. Ah, nee, ich mache jetzt keinen Versuch. Ich sehe die Leute da. Aber sie kämt Sie campet. Sie campet auf jeden Fall. Das ist äh, nicht so geil. Nein, sie ist immer noch hier. Leute, nicht retten jetzt, nicht retten. nicht retten. Nicht retten, nicht retten, nicht retten. Komm nicht, komm nicht, komm bitte nicht. Sie ist noch da. Sie ist noch da, Digga. <lacht> Ey. Ja, komm. Jetzt darfst du kommen. Jetzt darfst du kommen. Schnell, schnell, schnell, schnell. Komm doch. Och Mann, jetzt bist du viel zu, bist viel zu langsam gerade gewesen. Ich werde das, glaube ich, hier nicht überleben. Ich darf jetzt keinen Fluchtversuch machen. Wenn ich jetzt einen Fluchtversuch mache, dann muss ich kämpfen. Okay, ich muss jetzt schon kämpfen. Ja, jetzt kämpft sie. Ich glaube, Leute... Ich glaube, dass wir das nicht überleben hier. Wir müssen schon so krass kämpfen jetzt. Aber es hilft mir auch keiner. Das hilft mir auch keiner. Das ist mein Problem. Er hätte dreimal jetzt die Chance gehabt, mich zu, mich zu heilen. Oder mir zu helfen zumindest. Aber die campen leider oben alle im Haus. Die campen leider alle oben im Haus. Komm schon. Wenn jetzt noch einer herkommt... Na. Ich hab verkackt. Ja, ja. Bin tot. Bin tot, Leute. Bin tot. Keine Chance mehr. Ja. Die lassen mich natürlich jetzt lieber zurück, als irgendwie, ähm, mir zu helfen. Äh, ja. Ich kann eigentlich schon aufgeben. Jo. Okay. <lacht> Scheiße, Leute. Shit, shit, shit, shit, shit. Hm. Das war jetzt ziemlich, das war jetzt, ähm, ziemlich schlecht von mir, würde ich sagen. schon mal ähm naja aber wir haben ein paar Sachen bekommen ich kann ja mal ganz kurz noch auf Upgrades gehen hier und dann können wir direkt mal schauen was wir denn für das nächste Mal hier upgraden können wir kennen ja eine verschlossene Werkzeugkiste ähm Kartenzusatz fest. wir nehmen mal die versteckte Kiste hier und ähm ich würde sagen wir nehmen uns sogar noch den hier dazu ja aber dann können wir das nächste Mal hier die Belohnung nehmen. Aber ich würde sagen, Leute, das war's jetzt erstmal von der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich werde jetzt an dieser Folge natürlich nicht so viel schneiden, weil es da halt nicht so viel zu schneiden gibt, ne? Ähm, aber ich würde sagen, dass das äh, einfacher ist als dieses Minecraft Schneiden. Und äh, da muss man nämlich so viel schneiden, wenn man diese Runden rausschneiden und sowas. Aber ich finde, hier geht das eigentlich. Hm, wie gesagt, wenn euch dieses Format, also dieses Format, wenn euch dieses Game gefällt, lasst doch gerne eine positive Wertung da. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt raus bin und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.